Ich hier durch die Gegend geflogen bin, ist mir aufgefallen, dass hier in diesem Gebiet hier eine Menge nebel ist und das kam mir irgendwie nicht bekannt vor. Deswegen ja, ich mich hier ein bisschen umgeschaut und hier ist irgendwie was, was ich betreten kann. Also guck wir mal, was hier los ist. Der Brunnen der Wärme, Jumanju. okay, das sieht aus wie eine Dingens. Ja, das sieht aus wie eine heiße Quelle hier. Wir wissen ja, jetzt zum Verkaufen ist genau ein großes Angebot für yukatas Lass mich raten, hier kriegen wir unsere, wie in jeder Tales auf Serie von kommende heiße Quelle Szene. Irgendwie so weit ne? Wir kommen im Bubbles baubels dem Souvenirladen von jumanjo Bitte sie dich um. Hast du neue Sachen? Nee. Hast du Seegras? Nee brauche Seegras für diese eine Quest in Kapo nord was weiß ich, wie heißt. ich diese ganzen Zutaten jetzt zusammen suchen muss. Und Seegras ist irgendwie Einzige, was mir noch fehlt. soll ist das einfach herrlich Ich wusste gar nicht, dass es weder unterm freien Himmel gibt. Natürlich kommt ihr gerade willkommen oh liebe Besucher, wir willkommen beim heiße Quellenbad von Jumanjo. Hey, was ist das für ein Ort? So, ja, sie sind in einem heißen Quellbad von Jumanjo, Heimat der besten Freiluftbäder von Terkalumines. Die Jumanjo Quellen sind weltberühmt. Das ist ein Freiluftbad. Das ist eine heiße Quelle, in der man draußen baden und entspannen kann. Draußen baden, so etwas habe ich noch nie gehört. Ich denke, ihr werdet es angenehm und auch befreit finden. Ich steige einfach in die Badewanne und wieder raus bei der sauber wie jetzt wie man wie angenehm es ist. Oh, es Ist am besten für deinen Körper, wenn du eine Weile im Wasser bleibst und dich schön entspannst? Freiluftbäder, ja, hört sich sehenswert an. Wie es wohl ist, daran zu sitzen. Oh, das klingt gut. Ich möchte reingehen. Ich finde auch, das klingt sehenswert. Ihr wisst, was ich meine. Zwinker können wir reingehen. Leider nicht. Es ist unmöglich. Was warum können wir nicht rein? Du bist echt fies. Ich versichere euch, ich bin nicht fies. Die Bäder werden nur gerade gereinigt. Ernsthaft wie gemein, Lass uns einfach mal wiederkommen. Zum schrecklich vielleicht. Wir freuen uns auf euren nächsten Besuch. das erst schön geil darauf machen ne? und dann so weit. Nichts Neues ne? sieht nicht so aus. Ne? Können wir die Bäder sauber machen? Hier kommt da so von irgendwann. Eine heiße heiße Quelle-Szene wie in jedem anderen Tales auf Spiel. Untergrund vom Boden der Wärme, Schumann. die kostet 100.000 galt pro Nacht. Möchte ich dir mächtigen, was irgendwelche irgendwelche Wünsche ihr jederzeit nach. Clear, klang klang, klär clear. wirf eine Münze ein, damit ich ein Getränk servieren. Schwäche trank, also ja, oh, ich krieg von diesen heißen kann einfach nicht klug. In denen fühlt man sich so wohl Ein entsteht kein reinigung im Gange. Okay, ich möchte irgendwie nicht, wenn Andecken verkauf Kekse, Taschen nicht oder Anstecker. Was passiert, wenn ich 100.000 galt hier reinballer für die Übernachtung kriege? ich Dafür irgendwas, weil das ist ganz schöner Wucher. Das ist, weil ich der wucherste Wucher aller Zeiten. Lass mich erstmal speichern, wenn es geht. Auf den anderen Spielstand hier. Na guck mal mal was passiert, wenn ich 120.000 galt reinballern in die Übernachtung. Möchte wenigstens irgendwas bekommen. Waffe, Titel, irgendwas, was weiß ich. gar nichts ich habe nichts bekommen habe ich ein dings bekommen gespräch und skit meine ich voll der wucher direkt mal laden hier sind neue monster oder Lass mich mal hier nachgucken ich war ja noch nicht so also ja du bist so neu ist irgendwie bekannt aus ich kann ich schon, okay. Wer sein kann Wir hoffen, wir haben noch viel zu so oft. war ich schon hier irgendwann anscheinend. habe hier ja gekämpft. Ausschaut. 空の旅って気持ちいいもんね。なんかまな話しなんあら、もしか<笑> <うん。笑> <笑> <え、何? ちょっといない。笑> der Janna seid Jean sei noch Hamburg so ein Kono konhücke oder noch mehr mein gott voll repeat voll gewalttätig irgendwie <lacht> nein die forder mir leben am bang alles klar ok Anscheinend habe ich alle Sachen beisammen, weil sobald ich mit dem Typen hier rede, der uns diese zutaten quest gegeben hat, kommt eine Katze Und ja, ich meine aber, mir fehlt noch was. Ähm, ich habe mir halt mal aufgeschrieben, als ich mal mit dem geredet habe. Und der hat gesagt, er will china Kohl, Tofu, Seegras, Jakobsmuscheln, Lachs, Tintenfisch und Garnelen. Ähm, ich habe alles bis auf Seegras, außer ähm, hier. Äh, wo ist it? Da. Getrockneter Seetang was ich irgendwie in dieser einen. Heiße Quelle da gekauft habe zählt als äh, oder das hier. eins von den beiden, hat ich neu gekauft habe, zählt irgendwie als Seegras. Und ja, ich nehme an, das ist der Fall, weil oh. jetzt passiert hier nämlich was. Warum nicht? Willkommen zurück, Freunde. Ja, mal Zutaten. Was jetzt? Wir filetieren den Fisch. Hast du ihn äh, für die Hast du ein Filetiermesser, das ich verbrauchen kann? ich Fürchte nicht, was keins tut mir leid. Das hier ist ein Saftladen, also kann man nicht das da drüben nehmen. Rita, liebchen, das Messer ist gut, um Äpfel zu schälen. Sonst nix da müssen wir eben ein Messer selbst machen. Aber wenn es hat ein einfaches Küchmesser reicht, kann ich eins machen. Es muss ein Filetiermesser sein. Fisch muss frisch bleiben. Damit er frisch bleibt, braucht man ein spezielles Messer um ihn fix zu filetieren. Wenn ich sehe richtig viele Tiere, dann sind die armen Fische für nichts und wieder nichts gestorben. Das sehe ich auch so gut ausgerückt. Aber ich stelle mir so ein Messer her. Eine der könnte bestimmt einen schmieden oder wenn wir eine Gilde um Hilfe bitten wäre es ja schneller eine Anfrage bei der Union einzureichen. Normalerweise sind wir doch die, die solche Jobs machen, nicht umgekehrt. frag mal in der Bar im Damen Rest richtig. Dort können wir jemanden von der Union kontaktieren. Wir sollten wir sicherstellen, dass wir alle materialien beisammen haben, vorbild wir darum bitten, es zu schmieden. Mein um Küchenmesser herzustellen brauchen wir eine schafklinge und einen Flammstein. Ich frage mich, wo wir die herbekommen. kommen naja warum gehen wir nicht nach Tangras, sobald wir die Materialien haben? Also unser Ziel lautet, dieses Küchenmesser zu besorgen. Auf so Also bauen wir noch mehr Sachen. Ey. Hey, ist doch voll. Also habe ich jetzt alles zusammengesucht und dann noch mal ey. Scharfklinge und ein Flammstein habe ich das. Flammstein müsste ich eigentlich haben. Scharfklinge, Scharfklinge, Scharfklinge. Keine Ahnung, da eine Scharfklinge und ein Flammstein habe ich auf jeden Fall. Das weiß ich. habe ich jedenfalls schon mal irgendwo gehört. Ja. Gut, dann hat noch da ist weil warum nicht? Möchte ich von hier auch den Teleportieren, äh. Ach, warum nicht? Jetzt von hier rausgehe oder ein paar Schritte da draußen mache ist doch egal. Mann, gut, ähm. gehen wir mal dahin. Diesmal mache ich nicht den Pferden, dann ich wieder da und dann kann ich von uns oder reingehen. So, wo muss ich jetzt hin, um Messer herzustellen? Allem, mit wem muss ich da reden? Jemand neu aufgetaucht? Du, wo ist die Schmiede? weiß ich doch nicht, Mann. Das ist der Kochen Gelder, ne? Mal wieder suchen, wo ich hier hin muss, du. sagt da das, ne? Was soll ich denn, müssen wir in der Schmiede Gelder ist, Weil es einer einer euch mir mal ein Messer herstellt. Komm. Ah. Oh. Wie muss ich denn reden? Muss ich in das Geld Gebäude reden? Das ist ja normalerweise niemand, glaube ich warum ist mein mikrofon so leise hallo das schlägt fast gar nicht aus soll du mir, was zu tun ist hm. so, einer von euch muss ihr messer erstellen können Mit dem Hasen, Gilde Dingen, was ich. Weiß nicht. Hm. der über Gefängnis hier von der Schmiede. Doch, komm mir weiter. Hey, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? das haben wir gesagt, ne? Wo ist denn hier einer von der Schmiede? Wo soll müssen wir hier von der schmiegel ist war <lacht> frustriert mich hier schon wieder ein bisschen ey. warum das ist rot in der das rote gesicht taverne ich hätte mal so weiß nicht so einen genauen Ankerpunkt, war wo ich hin muss so extra doof ein hey, einen Moment mal. Wir müssen ein Küchenmesser herstellen, ne? Und jetzt eine kochgelde Was? Aber die, boah. die haben mir ja doch gesagt, Schmiedegilde. Ich muss bestimmt hier rein, ne? Weil hier ist, hier ist alles ums Kochen irgendwie. muss doch hier irgendjemand was machen können ne? weil wir müssen dann küchenmesser erstellen du oh. irgendjemand du komm oh, das gibt's jetzt nicht ich dachte ich wäre jetzt hier richtig aber ah. oh ja, war doch ein guter Gedanke irgendwie, dass ich erst hier muss. Alter. Jetzt nehme ich hier wieder jetzt durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wollen diese eine Taverne. Ich mag der foto hierher kommen. So, weißt du, wie man ein Messer herstellt? So wie man ein Messer herstellt, da muss ich mir halt, wortwörtlich herstellen. Ja, sieht nicht so aus, er doch locker so herstellen können. Er macht die Materialien, dort dann herstellen können. Man so, noch hier in der Taverne. Sonst ist nochmal. Die andere Taverne Ja, ne? So, hier muss aber richtig sein. kommen oh. du, du stehst ja so auf mich. Nein, Gott. Kannst du uns aushelfen? Was brauchst du, denn Raven? Es ist nichts, was ich brauche, sondern etwas, das sie braucht. also du mir aus diesen material einen viele viele Tiermesser erstellen. Ein Tiermesser. Das dauert ein Weilchen. Wir können ja nicht ewig fahren Können wir nicht tun, damit es schneller geht? Tja. Ah, hey. Wie was man hier, mir diese Materialien gegen das Messer tauscht, das ich schon hier habe? Wenn dieses Messer für die Bar gut genug ist, sollte es auch für äh, uns gut genug sein. Plötzlich, ne? also dann bitte sehr wow, warum versenkt mir die planke Was ist denn patty das ist ein allzweckmesser das ist natürlich ziemlich für alles gut was ein Koch braucht. Bist ist sicher dass ich es haben kann ich kann gut genug kochen dass ich auch ohne klar komme außerdem kann ich mir mit deinen materialien ein neues messer von der sehenschmiede schmieren lassen vielen dank da haben wir ein ziemlich gutes geschäft gemacht allerdings messer Na gut, dann machen wir uns auf den Weg nach tor zurück. Ja, wer das lohnt sich nicht, ey, dieser ganze Stress hier. Platz jetzt schon, der Adler. So, ja, jetzt am schnellsten aus ich Muss wieder zu Fuß rauslaufen. Ne? Ja, ne? Also gut, da wäre dieser ganze Müll und Jetzt gehen wir dahin hin. Wer sagt, war wow, ich brauche noch irgendwas anderes? Da muss ich wieder irgendwelche Sachen zusammensuchen und da müssen wir noch mal irgendwie durch die Gegend rennen und irgendwas machen. Pass auf! Ich verstehe einige zeitquests in diesem Spiel nicht genauso wie mit diesen einen. Ja, der, ha, ich bringe nicht um, Baby. Genauso dem. Ich irgendwie haben die auf spiele immer so merkwürdige Quests. Ja. Äh, ich habe dein messer Jetzt schlitz ich dich damit auf wenn du mir nichts was dafür gibt wenn du mir nichts dafür gibt da ja. ihr habt das Messer. es fängt so jetzt an zu kochen apropos was genau kochst du eigentlich Fisch ein topf ein herzhaftes seemanns essen ein topf ich esse nicht sehr oft einen topf das ist das streng geheime rezept das Seefahrer auf see kochen stimmt passt perfekt zu Stabs. Die Brühe absolviert und versteckt im bekannten Fischgeschmack wird es kein bessere mahlzeit wählen können. Ein Topf spritz man muss einfach alles stimmen, kochen, paar Gewürze dazu und voila. Da braucht man nicht mal ein Rezept oder unsere Elfe. Man sollte Ein nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist ein komplexes Gericht mit subtilen Aromen, die ganz unterschiedlich sind, je nachdem welche Zug man, man selber ist reinhaut. gemacht springen die wahre Bedeutung von eintopf bei. Rita, hast du schon mal davon gehört, sich im Kopf und Kragen zu reden? Halt die Klappe! Was? Genau, Karl und der alte Mann sind fürs Gemüse zuständig. Judy, kannst du die Brühe ansetzen? delegierst du ja rum? Ich dachte, du machst den Eintopf. Wollt ihr wollt ja sonst die wahre Bedeutung von eindruck erfahren. Rita. Was soll das? Rita macht ab. Esther kocht den Eis und juri filetiert den Fisch. Oh, ich bekomme die wichtigste Aufgabe. Dann kümmere ich mich um die Gewürze. Du du, den Fisch zu filetieren, Flan? Das ist genug Fisch für euch beide. Verstanden. Ich bin für die Gewürze verantwortlich. Alles klar, Freunde, auf in eure Position. Ja, es ist fertig. Boah. Irgendwas riecht hier fantastisch. Da läuft mir erst was der Wunder zusammen. Voll ein Kaufmann. Er hat mir die ganze Geschichte erzählt, wie ihr diese neue Menü für ihn zusammengestellt habt. Dagegen, wenn ich euch für ein Happen Gesellschaft leiste, überhaupt nicht. Danke, da sage ich nicht nein. Köstlich, diese herzhafte Geschmack und ein und keine Aroma, aromatische Noten sind verloren gegangen. Das ist ein vorzügliches Gericht mein du es hat den Platz auf der Speisekarte verdient? Absolut, das hat das Zeug dazu ein neuer Trima Spezialität zu werden nicht genug danken mit dieser neuen karte wird mein laden bohren ist die richtige einstellung viel glück dieses griech wird noch mehr leute nach toren ziehen ich erwarte einen stein anstieg in tourismus umsetzen ah, immer die gerissene Geschäftsfrau. das, ist das letzte was jemand zu mir jemand zu mir gesagt hat ja voll vertrauen in meinen fisch eintopf ich werde jeder der davon probiert wird so glücklich sein wie nie zuvor ja all das für ein rezept Boah. Ja. Super, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Erweitert überall mit Anzeige. Okay, ja, war es das jetzt alles wert? Irgendwie finde ich jetzt nicht, hat das alles wert. War ja. Dreck. okay, ja, wie wenigstens wieder was erledigt wird. Gab noch, es geht, wenn ich da draußen gehe. Ich erwarte irgendwie, es Skit. Es geht es geht es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Nein, okay, so versuchen wir das ganze noch einmal hier im Leuchtturm. Ist eine Katze. Ich habe die katzen schon alle gesehen und ja, schon aufgenommen. Aber mein Mikrofon hat wieder rumgespackt. Deswegen muss ich das jetzt noch mal aufnehmen. Und ja, wir können hier reingehen. Ich wusste, ich weiß nicht, ob wir schon mal hier reingehen konnten, aber ja, wo ist eine Katze und ja, lange nicht mehr gesehen wo warst du denn heute dir keine sorgen bereiten ich habe eine kleine reise gemacht um meine erinnerung zurück zu erlangen aber du bist einfach verschwunden ich war krank vor Sorge. wer ist das denn jemand der mich gefunden hat als ich ohne erinnerung ziellos herumgelaufen gelaufen bin seid ihr alle pets freunde geworden freunde reisegefährten pets geiseln suchst ihr aus ach juri bitte wir sind doch freunde oder er ist mein ehemann Junge, Junge, du hast offensichtlich einen guten Fang gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und ist dein Gedächtnis zurückgekommen? Naja, manchmal fühlt es sich so an, als würde es zurückkommen. Vielleicht. Verstehe, na, wie es aussieht, hast du ein paar tolle Freunde gefunden. Und ein Zimmer ist noch genauso, wie du es gelassen hast. Vielen Dank. Verzeihung, aber hat sie euch davon erzählt? Wovon erzählt? Na, ihr wisst schon, von ihrer Geschichte, von ihrer Abstammung. Du meinst Eifried? Ja, also hat sie euch er euch, als erzählt. Und dennoch. Dennoch seid ihr hier und reist mit ihr. Das war für uns nicht wirklich ein Ausschlusskriterium. Du vermietest ihr gerne ein Zimmer. Warum willst, worauf willst du ihn aus? Nun, die Gilden haben in der Stadt einen großen Einfluss, ist ihr. Ich soll damit sagen, die Leute lassen dann ja aus, wie Eifrid die Gilden behandelte? Genau. Ja, ich... Ist ihr schon geraten, nicht über ihre Seilschaften zu sprechen? Aber sie muss einfach immer das letzte Wort haben. Ihr vermutlich schon bemerkt habt, das ganz so laut sagen. Hey, ihr alle solltet auch mal ausschalten und entspannen für dich wie zu Hause. Vielen Dank, werte Dame. So, jetzt müssen wir da oben zum Zimmer gehen. Freunde und Patty sind willkommen. Viel Spaß. Ein Sack voller trocken Trockenfisch. Jetzt mal, wenn er geöffnet wird, macht sich ein seltsamer Geruch bereit. Und du mein Enkelin versteht einfach nicht, wie gefährlich das Ganze kann, egal wie, wie oft ich es hier erkläre. Ich hoffe, sie wird es erst, erst verstehen, wenn das mehr ihr Leben fordert. jedes du vom Patty hier Du also gelebt? Hm? Jawohl, ist ein hübsches Plätzchen zum Entspannen. Auf die Na deine Nase in Angelegenheit zu stecken, die ich es angehen. Ein Mädchen sollte Geheimnisse bewahren können. Ich habe doch noch gar nichts Was ist dieses seltsam aussehende Ding. Ach komm, das ist doch süß. Oh, du hast gute Augen. Ich zeige gleich, weil ihr gute Augen hat. Hm. So. Da hat der Kammer noch. Oh, Wo ist dieser Herr? Ah, könnte es ihr Großvater sein? Hm. Ah, ja. Wow, scheinen sich alle an. Er sieht toll aus, oder? verliebt dich bloß nicht in ihn. Das geht doch für dich, Rita. Ich habe gar nichts gesagt. Ist das das Wappen von Sirenenzahn? Jawohl, mit dem Anker und Schädel drauf. Warte mal, dieses ausgestreckte Flügel habe ich schon mal gesehen. Ja, ich auch. war wo? Ist ja ein weg heraus Es gibt die Treppe, die zur Spitze des Leuchtturms führt. Im Ernst, warum gehen wir da nicht hoch? Tut mir leid, keiner Land dran. Äh, ich meine, dies nicht für Gäste. Ach, komm schon. Es gibt auch einen anderen Weg nach draußen. Dann kannst du deine Lungen mit den salzigen Brise des Meeres füllen. So. Oh, da kann man leider nicht hin, oder? jetzt ist noch ein blöder Heiliger trägt Leider sehr enttäuscht als das er zum ersten mal gesehen noch mehr ist ja glaube ich nicht Den tisch nein okay das ist gleiche das ist noch eine karte kann ich die nicht hm, er geht schon so ein hübsches zimmer nicht was hältst du davon einzuziehen juri noch bleiben wenn ihr mögt okay. aber wenn wir jetzt noch mal da hoch gehen dann kann man die ganzen klammern noch mal anschauen er hat gemacht spielzeug mit Knöpfen als augen der schubler findet ein einen frauenpiraten -Bot. da steht ein kaum lesbarer arbeit auf die nehme ich an Und da war es ja okay da glaube ich auch nichts mehr Good hat die Aufnahme diesmal geglückt ist. passiert ja was? Du da? Du machst hier wegen irgendwas Sorgen, oder? wenn wir so Warum du mit mir? Wer ich? Klar, aber wer sorgt sich nicht? Ich bin die großartige Sascha von den weiß gekochten wasager gilde Nun denn entspann ich würde dich nicht vom Fleck und ich sage die Zukunft voraus. Was? Aha. Ein Geist zert vor Liebeskummer. Oh wow, sie hat recht. Und diese Seelenquatschding, musst du Ich einen mast jener Prinzipien zu, die dir lieb und teuer sind. Prinzipien, hm? Meinst du die Lehren der See? Was bildschön ist das? eifrieds Lehren, das war im Prinzip ein Mantra. Also wie, deine Wünsche werden einfach war wenn du nur deinen Lehrerin einhältst? Nicht nur einhalten, ausüben. So, ich hab dir eine Zukunft vorausgesagt. Also bezahle mich. Das macht dann 1000 Galt. Moment mal, wir müssen dafür zahlen? Die Glückseligkeit in dieser Welt ist nicht billig und erst recht nicht umsonst. Du hast uns überfallen und jetzt willst du auch noch Geld? Das ist ja fast Diebstahl. Der Junge hat recht. Ja, was soll's. Nun vielen Dank für den Auftrag. Und noch eins, bevor ich gehe: Die Glückseligkeit, nach der ihr euch sehen liegt verborgen in einem Gegenstand, der vom Meeresgrund ans Licht kam. Okay. Das ist ja echt ein. Kannst du nicht etwas genau sein? Das ist alles, was ich sage, mein Freund. gab euch wohl und mögt eure Liebe unter einen guten Stern stehen. Also muss ich irgendwann an Land ziehen mit dem Schiff. Das war jetzt wichtig Gestalt. Die erinnert mich an dich, alter Mann. Naja, ich bin ein guter, aufrechter Bürger. Von Meeresgrund ans Licht. Meint sie bergens gut? In der See, Artikel 18. Auf der See steckt voller Gefahren. Doch dürfen wir das Unbekannte nicht fürchten. So hast du das denn, ja? Deine Liebe mag so weit und ungegründet sein wie das Meer, doch das schreckt mich nicht ab. Ich wollte sie aus den kalten Tiefen deines Herzens empor, Juri. Tu dir keinen Zwang an. Alles klar. Gut. Ähm, ja, ich habe so das Gefühl, da wird gleich auch eine Katze aufploppen. fragt mich nicht wieso, aber ich nähere mich mal diesen Typen ja löcher in のドク。貸した 渡るべきでないものの手に渡ってしまっ 痛ましいしかし wenn ich gut hat, wert auch geregelt haben, sehr kurze Cutscenes in letzter Zeit oder bin ich mir mal halt nur ein? Ich gehe mal raus, kommt jetzt noch eine Skit oder irgendwie so schon so fast die Befürchtung hat. Noch ein Skit kommt, pass auf. Okay, ja, Oh, Entschuldigung, bitte. Oh nein, ich habe mich zu entschuldigen. Hier, du hast dieses Buch fallen lassen. Oh ja, vielen Dank. Ach, das Album, was dein Zentralteil aber eine beeindruckende Fülle an Daten. Du hast mal eine Menge seltener Objekte gefunden. Sehr spannend, wie das findest du spannend. Rita beklagt sich ständig, werden nicht mal annähernd genug gefunden. Äh, wenn es keinen zu großen Umstände macht, ja, meinst du, ich könnte mir dieses Album ein Weilchen borgen? Wenn ich ist einen monat nein nur zwei wochen haben könnte wäre das schon ausreichend bitte bitte leist mir Ach naja nein das geht nicht und erst recht nicht so lange ach wo du kennst diese junge dame ja ich weiß dass du was nicht hören willst aber wir können dir das album noch nicht geben warum nicht es ist nämlich noch nicht vollständig Willst du dir nicht lieber das vollständige album ansehen wir wollen es dir nicht jedes mal vom neuen nein müssen wenn wir jetzt aktualisieren ja, ich verstehe. Ja, dann box wir wenn ihr es vervollständigt habt. Natürlich erwarte ich nicht, dass ihr es mir umsonst leid. Oh, du musst uns nicht dafür geben, das geht schon in Ordnung. Wirklich, wir bringen es dir dann. Vielen Dank. Mein Name ist Giovanni, wie du wahrscheinlich bereits weißt, bin ich ein Forscher. hier gut, Herr Giovanni, wir bringen dir das Album seit wir es vervollständigt haben. Oh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, ich kann halt auch irgendwie vervollständigen. Noch nicht dass ich irgendwann verpasst habe oder so. Ups. Noch irgendwas hier? Nein, okay, dann speichere ich erstmal. Oh, hier passiert sogar was. Oh Juri, willkommen zurück. Lange nicht mehr gesehen. Das gilt auch für euch. Willkommen zurück. Aufleben, wenn du hier bist, sollte ich heute wohl besonders gut sein. Ich helfe gerne beim Kochen. Es ist sehr freundlich, junge Dame. Ich weiß, ich sehe nichts aus, aber ich bin eine ordentliche Köchin und nicht will, dass du mir verrätst, was Juri gern isst. Hey, tja, dann freue ich mich über das extra Peinende. Du kannst auf mich sehen. In der Küche bin ich eine praktische Hilfe. Vor einiger Zeit hat ein selbsternannter Weltklasse-Koch hier genächtigt und diese Kochjacke liegen gelassen. Uh, du sollst sie tragen, damit du deine Kleidung nicht so schmutzig machst. Sag mal. Ich habe das Gefühl, dass ich ähnliche Kleidung wie diese von Patty schon mal irgendwo gesehen habe. Wahrscheinlich an diesem Wunder sonst was der Typ ist ein Geheimnis, das in einem Rätsel verborgen liegt. Junge Dame, du hast wirklich ein Hähnchen fürs Kochen, findest du wirklich? Ich will einfach mein Bestes geben, damit ich Juri mit köstlichen Essen versorgen kann. Wenn er wenn wir heiratet sind, du machst das alles für Juri mit so einem verlässlichen Dame an deiner Seite, wird es ihm an nichts mangeln. Ist ja, mich dass du eine so hohe Meinung von mir hast. Aber meine erste Liebe ist das Meer, also befürchte ich, wir würden hier nicht bleiben. Die Unterstadt kommt auch prima ohne Juri zurecht, also kein Grund zur Sorge. Ihr beide könnt gehen, wohin auch immer ihr Wind oder das Wasser euch trägt. Juri und ich werden für immer die Schätze des großen blauen Meeres erkunden. woher grinst du denn so, Flynn? nach nichts, das klingt nur so, als hätte sich das Mädchen gut um den Finger gewickelt. Wuff. Patty, Flynn und Repeat sagen, sie wollen auch mitkommen. Moment mal, Juri. Oje, das ist ein Dilemma. Ich bin beliebter, als mir echt ist hat den folgenden Titel: Ein fantastischer Köchin. Und irgendwie ist gerade mein Bildschirm voll am Abschmacken. Jetzt sieht man in den Aufnahmen aber irgendwie nicht gut. Wunder Patty. <lacht> 海峡<笑> Oh, was? Oh gott Chancen, Neso und Negotien. Was? Ganz anderes verstanden. Ja. ich etwas jetzt was verstanden ja verstanden Ich bin jetzt aber wir reden ja von judith also Komm schon, so. Ich muss Ich jetzt noch Ich mal zu Ich Gemächern. Guck, ob da noch irgendwas ist, da hätte ich irgendwie geraten, dass da irgendwie noch was wäre. Oder ich spreche einfach hier so also. schon mal auf der sicheren Seite. <lacht>